Tricksen wie Neymar, dribbeln wie Messi oder schießen wie Ronaldo, David zeigt euch, wie es geht. Moin Sport2000 Family, was geht und willkommen zu einer neuen Folge der Sport2000 Trick Tutorials. Ihr habt es euch gewünscht, heute gibt es den Neck Catch, auch ein Freestyle Trick, den jeder kennt. Doch viele können ihn noch nicht oder machen ihn falsch, deswegen heute im Tutorial viel Spaß dabei und let's go. Ja Leute, den Neck-Catch ihr am besten, indem ihr den Ball zunächst erstmal in den Nacken legt. Wichtig dabei ist, die Knie sind gebeugt, dass ihr quasi in die Hocke geht. Dann ist auch noch wichtig, dass ihr nach oben guckt, das ist ganz, ganz wichtig quasi. Mit den Augen immer nach oben gucken, Hände zur Seite, dann habt ihr ein schönes Hohlkreuz und dann liegt der Ball sicher. Ja Leute, bei Schritt Nummer zwei, wirft ihr den Ball nach oben. Wichtig, ihr verfolgt den Ball mit euren Augen. Wenn der Ball nach unten fällt, ist es wichtig, dass ihr den Ball über den Hinterkopf ganz leicht abholen lasst. Sobald der Ball den Nacken berührt, Knie wieder in die Hocke gehen, in die Skifahrerposition, Arme zur Seite nach oben und wie gesagt, Blick nach vorne, nach oben, dann habt ihr den Trick auf jeden Fall schon gemeistert. Ja, Leute, das soll es auch schon wieder zum Neckcatch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst jetzt mal einen Kommentar da, welchen Trick wollt ihr als nächstes sehen. Bis dahin nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Macht's gut, haut rein und ciao.